Hallo meine Lieben, ja, ihr seht mich hier schon im Schlafanzug und das liegt daran, dass es kurz nach 12 Uhr ist. Und ja, ihr wisst ja, heute ist ähm, die Auflösung für den Wettbewerb und zwar ähm, der Wettbewerb für den Adventskalender, den ich gemacht habe. Und hier drin befinden sich die ganzen Päckchen, die ich gemacht habe. Und das ist der Preis, den ihr gewinnen konntet. Und ähm, ich verlinke nochmal oben das Video, ähm, was ihr dafür machen solltet. Ihr solltet mir ja etwas basteln. Und äh, zwar zum Thema Weihnachten. Und ähm, ja, also es haben nur drei Leute mitgemacht und ähm, ja ich bin da so ein bisschen äh, mit gemischten Gefühlen also einerseits bin ich froh dass es nur drei waren weil ähm, es ist extrem schwer für mich jetzt auf jeden Fall ähm, mich zu entscheiden für, je, für eine Sache also mir fällt es wesentlich leichter ähm, eine Verlosung zu machen, wo ihr einfach mal einen Kommentar schreibt und ähm, dann drücke ich auf ein Knöpfchen und einer hat gewonnen und das war's. Das fällt mir wesentlich leichter, als äh, mich jetzt entscheiden zu müssen. Das ist äh, echt gemein. <lacht> ähm, das habe ich mir schlecht ausgedacht für mich selber. Und äh, auf der anderen Seite bin ich, also ja, natürlich äh, habe ich schon gedacht, dass vielleicht ein paar mehr mitmachen bin aber froh, dass es nur drei Leute sind, weil ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz schlecht in sowas. Ich mag es irgendwie nicht, wenn Leute verlieren. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich es so machen werde, dass dieser Adventskalender Platz Nummer 1 sein wird, nämlich das Teil, was mir am besten gefallen hat von den Sachen, die gemacht wurden. Und ich das hier gerade mal, rechts. ich packe es mal nach unten. Und dann habe ich hier noch zwei Briefumschläge. Und ja, der Briefumschlag hier, der ist ein wenig dicker. Und ähm, das wird der zweite Platz sein. Und das hier wird der dritte Platz sein, einfach als kleines dankeschön fürs mitmachen ja und wie gesagt dadurch dass nur drei leute mitgemacht haben gibt es sozusagen keine verlierer ähm, jeder bekommt etwas allerdings ähm, habe ich mich trotzdem für eine sache entschieden äh, was ich jetzt aber mache ich zeige euch jetzt als erstes einmal die bilder von den sachen die für mich gemacht worden sind also ich blende euch die jetzt einmal ein Und für wen habe ich mich jetzt entschieden? Ich mache es spannend. Den dritten Platz bekommen die Karten. Die sind süß gemacht. Das sind äh, Karten, die hat jemand mit Stampin' Up Sachen gemacht und ähm, ja, die gefallen mir auch gut. Und ähm, das wird der dritte Platz sein und du bekommst diesen Umschlag hier mit den Sachen, die hier drin sind. Äh, sei bitte so lieb, unten in der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse, schreib mir bitte ähm, deinen Namen, deine Adresse und dann schicke ich ihn dir zu. Solltest du das innerhalb einer Woche nicht gemacht haben, ähm, dann verfällt es leider, weil ich kann leider nicht immer wieder euch erinnern und ähm, sagen, bitte schickt mir eure Adresse, damit ich euch euren Gewinn schicken kann. Äh, wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmacht, äh, dann werdet ihr auch wahrscheinlich wissen, bis wann das Spiel geht und dann werdet ihr mit Sicherheit auch das Video schauen und werdet halt sehen ob ihr gewonnen habt oder nicht und ähm, ja du weißt ja was du gemacht hast also dass die karten von dir sind und ähm, ja wie gesagt äh, in den regeln war es ja so dass ihr mir die sachen äh, zuschicken sollt also für platz 1 ganz klar gilt das auf jeden fall für äh, platz 2 und platz 3 ist es so dass ihr euch das aussuchen könnt. Also ihr könnt äh, mir eine E-Mail schreiben und könnt sagen, ja, ich möchte dir äh, die Karten jetzt schicken und bekomme im Gegenzug diesen äh, Umschlag. Oder du sagst, ach nee, ich weiß nicht, was in dem Umschlag drin ist und ähm, möchte ich nicht. Ich behalte dann lieber die Karten, dann behältst du lieber die Karten. Das gleiche gilt für Platz Nummer 2. Wenn du möchtest, darfst du es mir gerne zuschicken und du bekommst im Gegenzug diesen äh, dickeren Umschlag hier. Oder wenn du sagst, nö, ich weiß nicht, was hier drin ist und das möchte ich nicht so gern, dann behalte ich es lieber selbst. Dann ähm, genau, dann ist das so. Für Platz Nummer 1 gilt auf jeden Fall, das äh, gebastelte Teil bekomme ich. Wie es auch in den Regeln war. So, und jetzt ein Trommelwirbel. Und gewonnen hat, ja, Miss Fruchteis. Also dieses Teil äh, mit dieser schwebenden Tasse und mit diesen Kugeln, das hat mir wirklich super gut gefallen. Bitte, bitte, bitte nicht traurig sein. Ähm, die Box hat mir auch super gut gefallen. Und ich weiß, dass da auch wirklich viel Arbeit drin steckt und viel Zeit. Und ähm, es tut mir auch wirklich, wirklich leid. Aber es ging jetzt einfach darum, welches der Teile mir besser gefällt. Und ähm, als ich dieses, diese Tasse gesehen habe, mit diesen Kugeln wusste ich sofort, die kommt im Wohnzimmer auf meine Fensterbank und habe mich gleich da drin verliebt. Und äh, ja, es tut mir wirklich, wirklich leid für die anderen. Ich bin echt schlecht in diesen Sachen. Also nächstes Jahr, wenn ich wieder irgendwie sowas in die Richtung mache, dann werde ich wieder was machen mit. Schreibt einen Kommentar und dann äh, klick und dann wird der Computer aus, wer gewonnen hat. Und äh, ich habe da keine Verantwortung und muss nicht, ähm, ja, muss mich nicht entscheiden. Da bin ich echt schlecht drin. Okay ihr Lieben, ja, wie gesagt, ich bin schon im Schlafanzug und ich bin auch schon ein bisschen müde. Ich wollte es aber unbedingt auf jeden Fall für euch heute noch abdrehen, damit es dann morgen früh auch gleich online kommt. Und ich werde das Video jetzt noch ähm, schneiden und dann ja schon mal für morgen früh hochladen. Und morgen früh seht ihr es dann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon eine gute Nacht und wie gesagt, alle Gewinner, bitte meldet euch bei mir zwecks Adressenaustausch, ähm, beziehungsweise wenn ich die Adressen schon habe, dann eben äh, einfach darüber, dass wir uns darüber austauschen, ob ihr das gerne machen möchtet, ob ihr den Umschlag haben möchtet und mir dafür die Sachen zuschickt oder ob ihr sagt, nö, ähm, ich, der Wert von den Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sind zu hoch und ich möchte dafür nicht so einen unbekannten Umschlag haben, wo ich gar nicht weiß, was drin ist und was für einen Wert bei dem Kalender habe ich es gewusst und äh, dann kann ich das völlig verstehen, kein Problem und äh, dann ist das auch in Ordnung, dann bleiben die Umschläge bei mir. Okay, ihr Lieben, ich sage gute Nacht und bis bald.